Hallo liebe Studenten. Ähm, willkommen zur vierten Vorlesung, wo es heute um die Fertigkeiten geht. Hallo, hallo. Ah, Froschi, du bist wieder da? Ja, ich bin wieder da, aber warum muss ich diesen blöden Mundschutz tragen? Ah, den Mundschutz musst du tragen, weil wir weniger als zwei Meter Abstand haben. Ah, den Mundschutz finde ich aber blöd, ich will den nicht haben. Na, dann musst du dich hier entfernen. Na gut, dann gehe ich eben. Ja, das ist gut. Dann kann ich nämlich auch den Mundschutz ausziehen und dann können wir jetzt normal die Vorlesung starten. Das ist gut. Ähm, also, heute geht es um die Fertigkeiten und wir hatten ähm, schon in der ersten Vorlesung uns eine Definition Fernfertigkeiten angehört, nämlich ein inneres, von außen nicht direkt beobachtes Vermögen eines Menschen, Bewegungen auszuführen, die äußerlich auf ein spezifisches Ziel zugeschnitten sind und dadurch ein Verhalten sichtbar werden. Genau. Und ähm, wir gehen heute ähm, ups. Heute ähm, verlassen wir jetzt mal so ein bisschen diese Beschreibungen und Analysen von Bewegungen, die wir bisher gemacht haben und gehen über zu einer Thematik, dass wir gucken, äh, wie können denn Bewegungsaufgaben gelöst werden? Also wollen, wir wollen jetzt verstehen, wie Bewegungskontrolle funktioniert, damit eine motorische Aufgabe des Sports erfolgreich gelöst werden kann. Bewegungskontrolle oder motorische Kontrolle, Kontrolle ist ein Fachausdruck, der vielleicht ein bisschen äh, merkwürdig erstmal klingt, aber ähm, man redet von der Kontrolle einer Bewegung, wenn man gut koordinierte Bewegungen ausführt. Das Gegenstück dazu wäre die unkontrollierte Bewegung und da merkt man dann schon, dass unkontrollierte Bewegungen etwas sind, was, ähm, ja, äh, was man nicht haben möchte, ähm, weil das ähm, völlig ähm, weg vom Ziel führt. Das heißt, die motorischen Fertigkeiten stehen im Mittellunkt, steht hier, aber es das heißt natürlich Mittelpunkt und wir wechseln den Fokus von der Aufgabenanalyse auf das Lösungsvermögen und damit wechseln wir auch die Wissenschaftsdisziplin innerhalb der Bewegungswissenschaft, denn wir kommen zur Sportmotorik. Die Sportmotorik ist die Teildisziplin der Sportwissenschaft, in der die sportliche Bewegung aus Funktionaler betrachtet wird, funktionaler Perspektive betrachtet wird und im Mittelpunkt steht zum einen das Vermögen von Sportlerinnen und Sportlern, schwierige Bewegungen zu kontrollieren. Das ist das, was wir jetzt gerade mit motorischer Kontrolle angesprochen haben. Und zum anderen die Veränderung dieses Vermögens durch Prozesse des Lernens und der Entwicklung. Das heißt also, Sportmotorik beschäftigt sich im Prinzip mit zwei wichtigen Teilen, die motorische Kontrolle und das motorische Lernen und die motorische Entwicklung, also drei Teile eigentlich, wobei man Lernen und Entwicklung ähm, mit Veränderung ähm, <köhnt> zusammenfassen kann und auch für motorische Kontrolle ähm, habe ich noch mal eine Definition mitgebracht. Unter motorischer Kontrolle verstehen wir das nicht direkt beobachtbare im Inneren zu verordnende Vermögen von Sportlerinnen und Sportlern äußerlich sichtbare Bewegung willkürlich und mit zuverlässiger Zielsicherung auszuführen. Jo, darüber wird es also jetzt gehen und eigentlich prinzipiell im gesamten Rest der Vorlesung. Ähm, wenn wir ähm, uns angucken, wie funktioniert das denn, dass der Mensch seine Bewegungen kontrollieren kann, ähm, dann ähm, ist das sozusagen wissenschaftstheoretisch gesehen eigentlich eine ganz zentrale Frage, die, äh, ja, die sich Wissenschaftler, Philosophen und so weiter schon seit Ewigkeiten stellen. Ähm, wie kann es sein, dass irgendwie wir unsere Bewegung so kontrollieren können, dass da was ähm, zielführendes bei rauskommt ähm, und Typischerweise ist es so, dass ähm, die, dass man da Modelle annimmt, ähm, Modelle, die sozusagen funktionieren könnten, ähm, dass sich vernünftig bewegt wird ähm, und diese Modelle, die den Menschen sozusagen modellieren, die werden sehr gerne äh, von dem jeweils aktuellsten technischen Gerät ähm, übernommen. Also vor 100 Jahren war gerade die Dampfmaschine oder noch länger her war die Dampfmaschine gerade das aktuelle technische Gerät und diese Dampfmaschine hat dann dazu geführt, dass auch Menschen gedacht haben, ah, der, also Wissenschaftler gedacht haben, der Mensch funktioniert auch wie eine Dampfmaschine. Was ist dabei passiert? Man hat dann ja so sowas wie Triebe angenommen also sowas wie einen Bewegungstrieb und der Mensch hat einen in sich ähm, gestauten Bewegungstrieb insbesondere natürlich Kinder und dieser Trieb der ist sozusagen wie der Dampf in dem Kessel und irgendwann erhöht sich der Druck und erhöht sich der Druck und dann muss dieser Trieb raus und dann muss man sich bewegen ähm, und herumtoben als Kind so Erwachsene können diesen Trieb dann besser steuern und ähm, kontrolliert ablassen oder kontrolliert befriedigen. Ähm, okay, das ist ein bisschen Geschichte, ein bisschen die jüngere Geschichte ist es natürlich so, dass ähm, der Computer ähm, das neueste technische Gerät ist und ähm, bis vor gar nicht langer Zeit ähm, hat, gab es eine klassische Metapher, nämlich ähm, den Computer, der ähm, ja, oder die Informationsverarbeitung, wo man denkt, dass der Mensch genau funktioniert, ähm, wie tatsächlich ein Computer funktioniert. Ähm, es gibt eine Eingabe, dann eine zentrale Verarbeitung, dann eine Überführung in Ausgaben und dann ein Motorikprogramm. Ähm, und ähm, die Eingabe geht eben ähm, über die Tastatur beim Computer und über die Sinnesorgane beim Mensch. Die zentrale Verrechnung ist im Computer der Zentralprozessor und im Mensch das Nervensystem und die Ausgabe ist die Monitordarstellung beim, ähm, beim Computer und die Bewegung beim Mensch und in diesen zentralen, in, in, auf den Festplatten ähm, im Computer werden dann die Motorikprogramme gespeichert, also das, was man da gelernt hat und beim Mensch ist das eben sozusagen das Gehirn. Mit dieser Metapher, nenne ich das jetzt mal, mit dieser Metapher hat man eine ganze Weile lang versucht zu erklären, wie denn Menschen tatsächlich ihre Bewegungen steuern und kontrollieren, aber man muss schon sagen, das ist in den letzten 20 Jahren, veraltet und wir haben neue Modelle, die ich euch also jetzt im Laufe der nächsten Vorlesungen beibringen möchte. Und darauf seid ihr sicherlich schon ganz gespannt, hoffe ich mal.